Gut, also fünf Minuten äh, GitHub, was sind das? Ähm, das ist für mich PowerPoint-Karaoke, weil ich diese Slides heute zum ersten Mal sehe. Ich benutze sie auch zum ersten Mal. Das ist aber wir benutzen halt Git den ganzen Tag und insofern, also ich zumindest, du auch? Äh, ja, na ja, na ja. mehr das Ticketsystem als Git selber. Aber ja. genau, äh, worum es geht ist äh, GitHub und Git und äh, das wichtige Teil bei dem Untertitel ist gemeinsam. Ähm, mit Code die Welt verbessern, weil wenn man das einsam macht, alleine braucht man es vielleicht nicht, aber wenn man es zusammen macht und ihr seid ja ein Team, hilft euch ähm, GitHub und Git total sehr. Ähm, wichtig zur Frage, was ist GitHub? GitHub ist eine Möglichkeit, eben gemeinsam Code zu bearbeiten, zu verändern ähm, und es ist aber auch ein soziales Netzwerk und es ist ein Webhoster für Git. Nächste Frage, was ist Git? Und Git ist eigentlich, kurz gesagt, Steuerung Z oder Zurück für Profis. Also wenn ihr einen Text schreibt und ihr tippt das Wort falsch oder ihr löscht was, was ihr nicht löschen wolltet, dann drückt ihr auf Zurück. Damit ihr den Schritt nochmal zurückgeht. Das funktioniert sofort in dem Moment, wo ihr es macht. Ähm, zwei Tage später, wenn ihr das Dokument noch 50.000 Mal geändert habt, da geht das nicht mehr. Dass ihr diesen eine Sache, die ihr vor zwei Tagen falsch gelöscht habt, wieder rückgängig macht. Mit Git funktioniert das aber. Das ist die Zaubersache an Git. Ihr könnt quasi in der Zeit zurückreisen und Sachen, die ihr vor Wochen gelöscht habt, wiederherstellen. Und das ist besonders cool, wenn man mit mehreren Leuten gleichzeitig eine Datei bearbeitet, weil irgendjemand was gelöscht hat, was vielleicht nicht gelöscht werden sollte. Das heißt dann Versionsverwaltung. Ja, also dass man verschiedene Versionen hat von dem Code, den man schreibt, Anfangszustand, Zustände in der Mitte und dann halt hoffentlich irgendwann mal das finale Produkt und ihr könnt zu jeder Version wieder zurückhüpfen. Das sieht ungefähr so aus, dass ihr dann quasi so eine Version erstellt am Anfang und dann ändert ihr was dran. Dann habt ihr die grüne Version, dann ändert jemand anderes was dran und dann habt ihr die lila Version. Das ist übrigens bei dem Talk genau dasselbe. Den hat vor drei Jahren mal jemand gebastelt. Dann hat ihn jemand anders verändert. Ich habe ihn gesehen habe gedacht, cool. Und habe ihn auch nochmal verändert und das läuft alles auf GitHub. Dieser Talk ist gerade auf GitHub. Und ihr könnt alle nachvollziehen, welcher Teil von wem gemacht wurde, weil man sehen kann, wer hat welchen Schritt verändert und welche Versionen gibt es. Man kann doch mal die grüne Version angucken. Ja, wie bedient man das? Naja, ich meine vielleicht, um mal ein bisschen aus der Praxis zu erzählen, ähm, dass... Mit dem Zurückverfolgen ist eine Sache, ähm, oder Zurückholen Sachen ist eine Sache, aber was in einem großen Team fast noch wichtiger ist, äh, ist, dass man mit mehreren arbeitet. Und das funktioniert in der Praxis halt so, dass wir auf Git werden. Ist im Prinzip sozusagen die Masterkopie oder die Hauptkopie von eurem Code. Und wenn ich jetzt neu in das Projekt reinkomme, dann sage ich, liebes Git, gib mir mal die Hauptkopie. Und dann habe ich das, was aktuell gerade das ist, was, was online ist, das habe ich dann auf meinem Rechner. Und dann kann ich zum Beispiel an der Datei ABC was ändern. Ich mache einfach die Folien, weil du redest genau das, was da konkret Red weiter. Ist das ja, okay? Super. <lacht> Blindes PowerPoint-Karaoke. Ähm, und dann arbeite ich jetzt zum Beispiel an Datei ABC und dann bin ich irgendwann fertig und dann sage ich, liebes geht, hier ist meine neue Version von Datei ABC. Und wenn du jetzt in der anderen, in derselben Zeit an irgendwas anderem gearbeitet hast, an der Datei 1, 2, 3, 4, 5, ähm, dann kommen wir uns da nicht ins Gehege. Und wenn du irgendwann ankommst und sagst du, äh, was, was ist denn jetzt passiert in der letzten Zeit, sagst du zu Git, bitte gib mir mal das, was jetzt gerade aktuell ist und dann kriegst du meine neue Datei ähm, ABC, die ich bearbeitet habe. Wenn wir jetzt tatsächlich gleichzeitig an Datei ABC gearbeitet haben, dann sagt Git, sag mal, was macht ihr denn da? Guckt euch das mal an, was soll der Scheiß? Und... Ähm, <lacht> das äh, und, und fordert uns dann auf, äh, uns da zu einigen. Wollen wir das nochmal... Ähm, ich noch nochmal zurück, Dann noch siehst, mal du, zurück, weil da siehst du, das was war du gemacht jetzt, hast. Äh, genau. Also um auf den eigenen Rechner zu laden, sagt man git clone. Also man klont einfach wie so ein Schaf. Man holt sich eine Kopie äh, und da gibt es dann eine URL, ähm, die kriegt man und äh, genau. Und ähm, wenn ihr dann Sachen hinzufügen wollt, das, das ist irgendwie so merkwürdig, man muss irgendwie in zwei Schritten, genau genommen in drei Schritten, man muss eine Datei hinzufügen, damit Git überhaupt weiß, hey, das ist eine von unseren Dateien, dann muss man sie committen, gerne mit einer Message, schreibt in die Message gerne irgendwas sinnvolles rein, also nicht nur äh, keine Ahnung, neue Datei, sondern auch äh, äh, habe den sowieso Bug gefixt oder irgendwie sowas in der Richtung, damit man das hinterher wiederfindet. Und dann muss man als letztes muss man das noch pushen. Das ist ein bisschen kompliziert. Es gibt, Sachen, äh, es gibt äh, Versionskontrollsysteme, die das einfacher machen, aber wir benutzen halt Git. Und deswegen, ähm, also beim ersten Mal sagt man äh, Add und dann jedes Mal, wenn man Dinge geändert hat, sagt man Commit, gerne auch mit, äh, da kann man dann auch, wenn man sagt Git add Punkt, äh, macht da einfach alle, ähm, dann committet man und dann am Ende muss man pushen und dann weiß der Server, hey, äh, das ist genau das, was jetzt äh, gerade online ist. Genau, und das weiß dann eben nicht nur der Server, was online ist, sondern wenn dann eben jemand kommt und sagt, ich will jetzt aber auch was verändern, dann geht die Person hin und sagt einfach Git pull, also hol mir vom Server die aktuelle Version und dann hat diese Person alles, was ihr gemacht habt, auf seinem Rechner oder auf ihrem Rechner. Ne? Genau, also. deswegen kann man gleich also quasi gemeinsam daran arbeiten. Man holt sich einfach dann die neueste Version runter und hat alle Updates drin, die man braucht. Das, Was ähm, noch besonders nützlich ist, ist dieser wunderbare Befehl, git Status. Der sagt einem nämlich ähm, sowas wie, ja, du hast da Änderungen auf deinem Rechner gemacht mhm. und davon weiß der Server noch gar nichts. Ja. Das passiert da, mir gerne mal. Das ist auch äh, cool, wenn du äh, zum Beispiel mehrere Sachen geändert hast und dann hinterher siehst, dass du da noch irgendwie Kram dazwischen hast, den du eigentlich gar nicht mit hochschieben willst. Das ja. ist immer so, äh, das passiert mir relativ häufig, dass ich dann irgendwelche Testdateien habe, die <lacht> eigentlich gar nicht mit in den Server sollen. Genau, oder äh, Daten. So äh, Daten so Testdaten, ja, dann die dann da, da umliegen, mit denen man getestet hat, aber die will man vielleicht nicht ins Internet pusten. Ja. Genau, dann kann man das, da mit wird Status wird dann mit Git-Status gucken, angesagt. was würde ich denn ja jetzt hinschicken und dann löscht man die Dateien, die man da nicht hinschicken will. Oder sagt eben, die bitte nicht. Ja. Alle anderen, aber die nicht. Ja, so Also noch? das wäre, wäre äh, die Kurzform von den wichtigsten Sachen. Ja. Hast du noch ganz wichtige Punkte? Ich meine, man kann mit, mit, mit Git eine ganze Menge Sachen machen. Man kann zum Beispiel auch äh, Abzweigungen äh, machen, dass ich zum Beispiel sage, hey, äh, ach, das führt zu weit. Für zu weit. Für zu <lacht> weit. Genau, genau. wenn es zu weit führt. Ähm, eine Sache noch, ganz toll ist, readme, also mhm. lies mich, das ist immer so eine Datei, die man am besten, die ganz oben in GitHub, in sein seinen Verzeichnis reinlegt. wo man lässt sich keine Projekte anlegen, in denen keine Readme drin ist. Ja, das also ist, es bringt ein E dazu, also macht das eben fix. Genau, da, da könnt ihr beschreiben, was ihr gerade da macht, weil ganz ehrlich, wenn ich nach zwei Wochen in mein Programm wieder reingucke, ich habe vergessen, was ich gemacht habe. Schreibt euch rein, was das... Ziel des Programms ist oder wer Namen und wer es gemacht hat, ne? also dass das euer Code ist zum Beispiel. Ähm, und es gibt dann halt verschiedene Programme, ne? also für, für Windows, für Mac, Linux, wenn ihr das benutzt, kriegt ihr es wie immer im Paketmanager. Ähm, und wenn ihr dann jetzt mehr wissen wollt, gibt es dann relativ viele Quellen, die ihr nutzen könnt. Also der, der Talk hier ist online, wie gesagt, ich, der Link ist ganz en am Ende. Da könnt ihr drauf gehen und könnt nochmal gucken. Da wird es dann komplizierter. Git-Branching ist zum Beispiel, ja, was ich eben anfangen wollte, mit nee. ihr könnt verschiedene Versionen ähm, desselben das, das Codes so haben. Ähm, genau, sind, da ist der Talk. Genau, da ist der Talk. Äh, wo, liegt, äh, wo haben wir uns niedergelassen? GitHub, Git, Git, wie auch immer? Ähm, GitHub, GitLab? Ich glaube, die, äh, Jugendhack gibt es auf GitHub, aber mittlerweile sind sie auf GitLab. Also Jugendhack.gitlab ist es, glaube ich. Okay, gut. Das heißt, ähm, da kann man dann Projekte anlegen. Ihr müsstet euch dann einen äh, Account bei äh, Jugendhack.gitlab. Was auch immer, IO. Ich, ich müssen weiß, wir nicht, gucken. Müssen wir gucken. Äh, anlegen und dann kann man da Projekte anlegen und äh, in denen kann man für jedes einzelne Projekt und da könnt ihr euch dann so tummeln. Da könnt ihr dann sagen, hey, äh, hier ist meine Index-HTML, hier ist das, was wir haben äh, und da dann ähm, schnell gemeinsam arbeiten. Weißt du, das ist halt das, das, das Coole angeht. Ja. Und die anderen können sich halt von zu Hause einfach auch runterladen. Ja. Soweit? Soweit Happy Hacking. Gut. Kurz und schmerzlos. Gibt es da Fragen zu? Genau. Das war sehr theoretisch, ne? Nein? <lacht> <lacht> okay, ich gut. Nicht. Aber gut. ihr könnt ja ansonsten noch mal fragen. Super. Primo. Danke. Danke.